Ich möchte diesmal eröffnen mit dem Spruch Ringfrei, Ringfrei für die Berufsorientierung zu unserer 19. Berufsinformationsmesse, zu unserer 19. Runde, die wir über den langen Zeitraum von 19 Jahren hier in Zeitz in der Turnhalle gemeinsam mit der berufsbildenden Schule Burgenlandkreis jedes Jahr aufs Neue wieder organisieren, um unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeiten, die Perspektiven einer beruflichen Perspektive im Burgenlandkreis zu eröffnen, näher zu bringen und sie einzuladen, sich in den Berufen heute hier schon auszuprobieren. Mit unserer Berufestaffel, mit vielen Praktikas, die vielleicht im Anschluss auch folgen in den Unternehmen, ist die Berufsinformationsmesse der wichtigste Baustein der Berufsorientierung die wir im Burgenlandkreis durchführen. Die duale Ausbildung ist unser Schwerpunkt und hier gibt es genug zu tun, deshalb haben wir die Studienorientierung ausgegliedert. Ja, unser langjähriger Partner Herr Scholz von der Agentur für Weißenfels hat also auch den Dominik Bösel mitgebracht. Ja, also so langjährig äh, in Persona noch nicht, aber als Organisation schon. Als Kurveranstalter äh, der PIM. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Ausstellerinnen und Aussteller, guten Morgen in Zeit. Ja, wir sind ja aber erstmal stolz, der Kampf am Wochenende. Wir haben da alle mitgefiebert. Im MDR ist das ja sehr schön übertragen worden aus der Stadtteiler in Weißenfels, dass sie gewonnen haben. Und das denke ich: 23 Siege, noch keine Niederlage. Acht davon paar O. also das ist erstmal eine sportliche Bilanz, die sich sehen lassen kann. Dominik Böse ist ein mitteldeutsches Kind, so muss man das sagen. Freiburg, unsere heimliche Weinhauptstadt, dort sind sie geboren und sie haben von Anfang an schon geboxt. Hallo liebe Zuschauer, was ganz toll ist, jetzt habe ich meine Lehrkraft vor mir erwischt. Grüß dich erst einmal. wir Hallo. kennen uns ja privat, ja. da können wir also per du sagen. Ja. Du bist heute mit deinen Schüler das erste Mal auf der Messe oder bist du öfters gewesen? Ja, ich bin das erste Mal in diesem Jahr runter und ich habe versucht über die Eltern meiner Klasse die dazu zu animieren, dass wir geschlossen runtergehen und da ich einen kurzen Freitag habe normalerweise haben wir gesagt, gehen wir heute geschlossen her. Und was macht denn für einen Eindruck die Messe mal so allgemein gesagt für dich? Ja, macht erstmal einen sehr positiven Eindruck, sie wirkt sehr offen, wenn man es auch sieht, dass viele auch die Schüler aktiv ansprechen. Ja, es lohnt sich auf alle Fälle vielleicht auch. Also, wir haben ja äh, seit Jahren die Tendenz, dass auch nicht mehr alle Abiturienten unbedingt äh, studieren müssen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dass man sich bei einer Berufsinformationsmesse vielleicht die ein oder anderen Sachen mal anschaut. Und vielleicht auch einen, eine Lehre oder ähnliches danach einzuschlagen, nach dem Abitur. Herzlichen Dank und dann wünsche ich dir vor allem noch einen schönen freien Freitag als das Lehrkraft. Ich auch und ein schönes Wochenende. Danke, ja. Hallo, mein Name ist Dreblo. Oder Henry, wenn wir, wenn wir bei Du sagen, vom Alter. Du bist Sarah. Sarah, du warst heute in der Berufsbildungsmesse. Wie hat es dich angesprochen? Na, es hat mich schon angesprochen. Ich weiß ja schon, was ich werden will und so. Und habe viele Informationen bekommen. Das fand ich gut. Verrätst du uns, was du werden willst? Ja, ich möchte mein, kaufraum im Einzelhandel werden. Na toll. Und hast du hier ein paar Gespräche führen können? Ja, ich hatte ganz viele Informationen bekommen und das fand ich richtig gut. Na, fein. Und mit euch beiden? Wie hat es euch beiden gefallen? Ja, sehr schön. Ähm, viele Informationen übermittelt bekommen und ja, also wir wissen schon, was wir machen wollen. Verratet uns auch, welchen Beruf ihr schon vorhabt. Erzieherin. Erzieherin, ja. Erzieherin. Mhm. In welchem Bereich? Erzieherin ist dann nur für die ganz Kleinen oder es ist es für ältere Kinder auch? Von ja. ganz klein bis Groß. Genau. Ah, also. Und wie ist der Ausbildungsfortschritt dann bei sowas? Ähm, also zwei Jahre Sozialassistent und dann drei Jahre noch Erzieher. Du auch? Ja, genau. Und ja. habt ihr heute feste Kontakte schließen können? Ja, konnten. Hast du mal herzlich Dank Sie Sind Kinder aus der Region? Ja, genau. Ich komme ja aus Freiburg, ähm, lebe schon immer hier, bin hier geboren in Naumburg und ja, hier gefällt es mir. Und wie kamen Sie zu dem Sport? Ähm, ja, ich bin ähm, über meinen Vater, der hat selber früher geboxt und hat mich dann ziemlich früh mit auf der Halle genommen und bin dann mit 12 zur Sportschule, wurde da auch relativ schon von den Profis beobachtet und äh, bin dann mit 21 Profi geworden. Und wer hat Ihnen einen Profivertrag angeboten, selber drum bemüht oder kam man auf Sie zu? Nein, da kommt man. Also sie kam auf mich zu, das ist äh, SES Boxing aus Magdeburg. Ähm, der Trainer Dirk Czemski, ich habe mich da über Sparrings äh, ich mich gut angestellt, die haben mich im Wettkampf beobachtet und wollten mich dann unbedingt haben. Ja. Und wenn Sie in die Sportschule, blieben Sie die ganze Zeit bei der Sportschule, haben Sie durchgehalten, das ist ja kein leichtes Weg letztlich im Internat. Nein, ich bin da mit 12 hin, das war wirklich hart, also vom kleinen beschaulichen Freiburg äh, nach Halle in die große Stadt. Und, äh, das war schon hart, man hatte auch gleich von früh um sieben bis abends um sieben zweimal Training, Schule zwischendurch, das war schon ein hartes Programm. Das heißt, in der Woche zehn Trainingseinheiten, genau. alle zwei Stunden, schon ganz schön was. Ja, so anderthalb, zwei Stunden, genau. Und das Wichtigste, was man ja allen jungen Leuten mal als Tipp geben kann, dass man sagt, durchhalten, den Erfolg, ähm, äh, die Befriedigung. Das, das mit dem äh, Profisport, das hört sich erstmal alles gut an, das ist aber natürlich ein enormes Risiko. Und ich habe, bevor ich meinen Profivertrag unterschrieben habe, habe ich eine Ausbildung gemacht äh, beim Stadtwerk in Halle, zum Industriekaufmann. Und, das ist so ein bisschen meine Versicherung, falls was passiert, ja, dass ich im normalen Berufsleben einsteigen kann. Und jetzt mal fast eine private Meinung, kann ich immer sagen, wer im Sport durchhält, hält in allen anderen Berufen auch durch. Ja, okay. aber ja. Ich habe trotzdem ein bisschen Respekt vor jedem, der arbeiten geht. Ich habe ein bisschen anderen Tagesrhythmus. Ich habe zweimal am Tag Training, ansonsten Physiotherapie und Arztbesuche, alles, Medienbesuche, was da dazu dazugehört. Aber jetzt acht Stunden im Büro zu sitzen oder handwerklich tatsächlich zu sein, wäre für mich eine riesen Umstellung. Herzlichen Dank, dass Sie mir die 30 Sätze gegeben haben. Und jetzt sagen es unseren jungen Leuten, gibt es noch irgendeinen schönen Gruß oder irgendeinen Tipp auf den Lebensweg. Ja, das Wichtigste ist auch, wie es in meiner Sportart war, also man muss immer am Ball bleiben, auch wenn man mal ein Tief hat, einfach immer dranbleiben und dann wird alles gut. Also das Leben ist eine Achterbahn. Ja. Danke, ciao. Also Martin, Grüß dich. Schön, dass wir uns hier mal wieder treffen. Was, was machst du eigentlich heute hier an dieser Messe? Ich soll äh, den interessierten Schülern beibringen oder, oder den Beruf äh, des Kfz-Mechatronikers näher bringen. Lernst du also den Beruf eines Mechatronikers? Und ich hatte vorhin von einem Lehrer gehört, dass du ein ausgezeichneter Auszubildender bist. Ist das richtig? Ja, hoffe ich doch, dass meine Firma das genauso sieht dass ich gut genug bin. Und der Beruf macht dir Freude oder sagen wir, was Besonderes an dem Beruf ist? Er macht Spaß. Ich habe jeden Tag was anderes zu tun. Keine Aufgabe gleich der anderen. Und es, also es ist immer Abwechslung vorhanden. Und es ist körperlich, es, äh, körperlich was zu tun. Es macht einfach Spaß. Und du bist die Pia, wir durften dir Du sagen. Ich bin dir der Henry übrigens, muss ich mich auch noch vorstellen. Und sag mal, was zu seinen Beruf? Und da ist die Kamera, kommt da rein und sagt den jungen Leuten mal, warum der Beruf sich lohnt, ihn zu erlernen. Ich kenne das von zu Hause aus, da meine Familie auch, dann auch Leute sind, die diesen Beruf ausüben und mir macht das einfach Spaß, an Autos rumzuschrauben, Autos zu reparieren und dann kann man sich auch immer mal selber helfen, wenn man eine kleine Panne hat. Und da ja doch immer noch ein Männerüberschuss in dem Beruf ist, mal so ganz ehrlich, wie kommst du mit den ganzen männlichen Azubis zurecht? Besser als mit Frauen. Wow, habt ihr es gehört? So ist es. Also, nochmal herzlichen Dank. Und was sagt ihr sonst zur Berufsbildungsmesse? Wie läuft es heute so? Interesse ist da. Zwar viel für die Autos und die Marken, aber auch am Beruf äh, gibt es Nachfragen. Sehr ja schön. Und wie? was sagst du zu dem Eindruck von heute? Auch, es ist Interesse da. Die Leute haben Fragen, wollen sich reinsetzen und läuft besser, finde ich, als letztes Jahr. Wir haben ja unser Messeprogramm für die Förderschulen extra ausgerichtet. Wie haben wir das dieses Jahr gelöst? Kommt das gut an? Ja, ich finde, das ist in Ordnung, dass die Kinder nicht so orientierungslos in der großen Messehalle herumlaufen, sondern dass sie wirklich speziell für sich Berufe, die möglich sind, herausfinden können. Genau, Und Sie haben das auch vorbereitet in der Schule? Das haben wir in der Schule vorbereitet. Im Technikunterricht mache ich das. Ja. Und werfen das dann im Nachhinein noch wieder Genau aus. so ist es. Die sollen sich Informationen okay. mitbringen und dann werden wir nochmal darüber sprechen, was für Möglichkeiten noch bestehen. Für die, die das nicht alles erfasst haben. Die hatte die Messe eigentlich gefallen, so als Eindruck. Ach, ja, sah gut aus. Hast du schon einen Berufswunsch? Äh, nein. Nein, nicht richtig. Und wie war es bei euch beiden? Habt ihr schon einen Berufswunsch? Ja, Chemikant. Chemikant. Ja. Und wie war die Versorgung heute hier? Ja, wir haben uns schon zu essen gekauft. Draußen. Hallo, mein Name ist Treblo. Mein Name ist Arian. Arian, ah ja, wie bist du? Jenny. Leon. Leon. Leon. Wollen wir du sagen oder sagen wir sie? Du. Du. Okay, also ich bin der Henry. So, ihr kommt jetzt gerade aus der Berufsbildungsmesse. Seid ihr das erste Mal da? Nee, jetzt ein zweites Mal. Bei dir? Zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Und was hat es für einen Eindruck bei dir beim ersten Mal jetzt hinterlassen? Gut. Und wie hat es dir gefallen? Na, ja, eigentlich auch gut. Es waren viele Berufe. Viel Auswahl. ist hier. Hättest du einen Wunsch, was ich ändern sollte. Ja, Berufe, die man eben haben will. Also ich hatte jetzt hier nicht meinen Beruf. Was wäre denn dein Wunschberuf? Dachdecker. Ah, waren die nicht da, die Dachdecker heute? Nö. Nö. glaube ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Also ich habe sie gesehen. Ich zeig's dann nachher nochmal. Und was war jetzt, da du, du das zweite Mal warst, kannst du es vergleichen vom letzten Jahr zu diesem mhm. Jahr? Ja, naja, nicht wirklich, aber es ist in Ordnung. Und wie hat es dich angesprochen, die Messe insgesamt? Ja, gut, es war informationsreich. Hast du einen speziellen Wunsch auf Berufsgruppen gehabt? Ja, eine Altenpflegerin, also beim DRK und ja. Gab es ja mehrere Arbeitgeber auch hier? Hat ihr dir auch ein Gespräch geführt? Ja. Also hast, weißt du jetzt schon deine Lebensaufgabe? Ja. Weißt du schon? Ja, eine Ausbildungsplatz habe ich schon. Ich danke ich euch noch einmal vielmals und jetzt könnt ihr noch schöne Grüße reinsagen an alle Zuschauer. Ja, liebe Grüße. Hey. Herr Böber, deine Karriere im Landratsamt, die Zukunft im Burgenlandkreis, ein großer Landkreis, das ist Ihre letzte Berufsinformationsmesse. Wie schätzen Sie das ein? Wie sieht es mit der Ausbildung bei uns in der Kreisverwaltung aus? Wir bilden seit vielen Jahren aus, sind ein großer Ausbildungsbetrieb. Es ist meine letzte Berufsausbildungsmesse im Dienst. Und ich hoffe, dass ich genauso erfolgreich bin wie in den vielen letzten Jahren. Wir bilden Verwaltungsfachangestellte aus. Wir bilden aber jetzt auch wieder Beamte im mittleren Dienst aus, also Kreissekretäranwärter. Und haben uns deswegen äh, diese Ausbildung vorgenommen, weil wir die jungen Leute dringend zur Besetzung von Stellen brauchen. Wir haben eine sehr breite Ausbildungspalette. Wir bilden zum Beispiel auch Lebensmittel. Kontrolleure aus, wir bilden aus, amtliche Fachassistenten in der Veterinärverwaltung und wir haben Geomatiker ausgebildet. Das erst mal so ganz kurz zum Ausbildungsspektrum. Schönen Dank, Herr Böber. Und neben Ihnen haben wir die Frau Lössner, Sie ist die Auszubildende in welchem Lehrjahr? Ich bin im zweiten Lehrjahr. Im zweiten Lehrjahr. Und macht die Ausbildung Spaß? Können Sie mal ein bisschen was über den Aufgabenbereich erzählen? Also der Aufgabenbereich ist sehr vielseitig. Man kommt in viele Ämter mal rein, man kann viel schnuppern sozusagen. Es ist von allem was dabei. Die Interessenfelder sind sehr groß und ja, sehr umfangreich und es macht auch viel Spaß. Okay. Haben Sie den Beruf auch schon weiterempfohlen an Ihre Freundinnen und Freunde? Genau, wie viele Auszubildende haben wir im Burgenlandkreis? Wir haben jetzt zwölf Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte und 18 als amtliche Fachassistenten und einen Lebensmittelkontrolleur. Prima, das ist ja eine beachtliche Anzahl und alle werden persönlich vom Landrat, wird dann die, die Urkunde übergeben nach dem dritten Lehrjahr und alle haben eine Perspektive bei uns in der Verwaltung. Ja. Wir bilden so aus, dass wir genau die Stellen wieder besetzen können, die wir aufgrund von Fluktuationen bzw. durch Ausscheiden aus dem Dienst zu besetzen hätten. Prima, da wünsche ich noch viel Erfolg auf der Messe, eine gute Nachfrage. Es sind ja wirklich sehr, sehr viele Jugendliche aus allen Teilen des Landkreises heute bei uns. Danke. Herr Heller, fast schon Tradition. Das dritte Mal sind wir hier. Passiert jetzt zum diesjährigen Berufsbildungsmesse? Ich bin erstmal erfreut, dass, das der, dass der Ablauf so schön geregelt ist. Es ist nicht mehr so kompakt. Die Schüler sind besser verteilt, das muss man fairerweise sagen. Die Stände sind nicht mehr so proppevoll. Ein bisschen aufgelockerter macht dem ganzen Anliegen ein bisschen mehr Sinn und mehr Spaß. Und ich denke... Die Jugendlichen können sich auch entsprechend besser informieren. Sie sind ein bisschen besser vorbereitet worden mittlerweile. Stimmt, das Gefühl habe ich auch. Ähm, es fehlen zwar auf den Zetteln immer mal noch ein paar Unternehmen, das kann man im nächsten Jahr besser machen, aber am großen Ganzen funktioniert es. Und wir haben ja ähm, auch jede Menge Stellen, die wir anbieten können. Also das hat ja eigentlich jeder in jeder Berufsgruppe, in jeder Gewichtsklasse, hätte ich fast gesagt, in jeder ähm, naja, Ausbildungsstufe, die er erreichen möchte, dann auch eine Chance, eine Ausbildung zu bekommen. Und das ist das Positive an der ganzen Geschichte. Guten Tag, Driebler, mein Name. Ich freue mich, dass ich Sie mal sehe, Finanzamt. Zwei lächelnde Personen. Finanzamt hat mir das Gefühl, muss was bezahlen, aber Ihnen ist ja was Freundliches kommt drüber. Sie geben auch was. Sie geben jungen Leuten welche Möglichkeiten. Ja, wir geben jungen Leuten die Möglichkeit, in einem interessanten Beruf äh, zu arbeiten. Wir haben zwei Ausbildungsberufe, zweijährige Ausbildung, die sich an die 10. Klasse anschließt oder ein dreijähriges Studium nach dem Abitur. Beide Ausbildungssparten sind als duales Studium oder duale Berufsausbildung ausgerichtet. Das heißt, wir haben theoretische Abschnitte an einer Fachhochschule oder Bildungseinrichtung. Das ist bei uns das in Königs Wusterhausen in Brandenburg, weil wir uns da in der Kooperation mit Brandenburg und Berlin befinden als Sachsen-Anhalt. Dann eine berufspraktische Ausbildungsphase in den einzelnen Ausbildungsfinanzämtern, wo die jungen Leute dort Ausbildungsstationen durchlaufen, typische Ausbildungsstationen, die in ihrem späteren Berufsleben mal eventuell ihr Arbeitsumfeld sein können. Und, und Sie, Frau Rübner, Sie sind in der Ausbildung tätig im Finanzamt Naumburg, sehe ich das richtig? Oder? Bisher war ich das nicht, ich mache das ab Oktober dieses Jahres, deswegen ich bin ich mit Herrn Bruchmann heute zum ersten Mal hier, ich schaue mir das heute mit an um dann die ganze Sache zukünftig mit weiter zu betreiben und die neuen Auszubildenden hier schon mal kennenzulernen. In der Hoffnung, dass wir hier schon ein paar anwerben können. Also junge Menschen machen Freude, bereiten zwar Arbeit, aber es ist auf jeden Fall eine ganz schöne Aufgabe, die auf sie haben. Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber die nehme ich gerne an. Eine Kurze Nachfrage von mir, die Lehrzeit zwei Jahre ist ja eigentlich wirklich kurz. Was haben die Leute erlernt nach zwei Jahren? Ja, sie haben das Handwerkszeug, um in den typischen Ausbildungen oder in den typischen Arbeitsumfeldern in einem Finanzamt die für die Laufbahn, wo die Arbeitsaufgaben für die Laufbahn äh, dienstpostenmäßig bei uns ausgebildet sind, dort tätig zu werden. Das, das Grundrüstzeug, um sozusagen in ihrem späteren gesamten Berufsleben mit Steuern, mit Gesetzesnormen umgehen zu können. Das heißt, zwei Jahre reicht aus, dass sie schon normales Einkommen haben dann bei Ihnen, wenn jemand seine Schule ordentlich abschließt. Also mit 16 ist er raus. Mhm. Dann hat er mit 18 bereits ein normales, ordentliches Einkommen. Also Die Einstiegsbesoldung ist zurzeitlich knapp über 2000 Euro für jemanden, der hier in der Besoldungsgruppe A6 dann als Steuersekretär anfängt. Ja. Eine tolle Sache und bei Ihnen wird bestimmt Fortbildung sehr hoch geschrieben, oder? Ja. Fortbildung, Fortbildung, Lehrgänge. Das Steuerrecht ändert sich immer mal. Das hängt ein bisschen von unseren Politikern ab, wie viel geändert wird. Und natürlich müssen wir immer am aktuellen Steuerrecht dranbleiben. Zwangsläufig werden dann auch Fortbildungen durchgeführt, zum Teil in den Finanzämtern, zum Teil auch übers Ministerium. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, auch entsprechend Fortbildungen anzubieten. Hallo Herr Dienstmann, Hauptfeldwebel. Früher haben wir Spießzug gesagt. Und Sie sind der Herr? Ich bin der Herr Büchner. Sie haben welchen Dienstgrad? Ich bin Regierungsoberinspektor. beim Karriereberatungsbüro in Halle. Und warum lohnt es sich zur Bundeswehr zu gehen? Ja, wir sind ein abwechslungsreicher Arbeitgeber, man kann viele Ausbildungsberufe erlernen bei uns, man kann sich weiterqualifizieren, also es ist sehr, sehr abwechslungsreich und für mich war es die richtige Entscheidung, das zu tun. Klasse, und, und irgendeinen schönen, schönen Tipp den Kindern geben, den Jugendlichen, ab wann können Sie sich bei Ihnen bewerben, welche Altersklasse? Also ab 16 kann man sich bewerben bei uns schon, für die Laufbahn, der Unteroffiziere Feldwebel soll einen guten Schulabschluss mitbringen, sollen flexibel sein, hochmotiviert und vor allen Dingen fleißig. Und Berufsabschluss sagten Sie mitbringen, also eine Berufsausbildung von der Bundeswehr ist auch möglich. Eine klassische Berufsausbildung wie Kaufmann. Genau, also wir bieten in der militärischen Karriere über 50 Ausbildungsberufe an. Vom Kfz-Mechatroniker über den tiermedizinischen Fachangestellten bis hin zum Fotografen. Und in der zivilen Karriere, wo mein Kollege drin ist, über 20 Ausbildungsberufe. Auch da sehr, sehr vielseitig, vom Verwaltungsfachangestellten über die medizinischen Fachangestellten zum Fluggerätemechaniker, wären Berufe möglich. Also eine ganz tolle Sache, ist empfehlenswert. Und wenn ich will in einen Kriegseinsatz, kann er vorher sagen, tschüss, das will ich nicht mehr. In der zivilen Laufbahn durchaus möglich, beim Soldaten leider nicht. Genau, richtig. Ja, das ist die Herausforderung daran und deswegen stehen wir auch zum persönlichen Gespräch hier. Es ist halt immer mit der Verpflichtung an Auslandseinsätzen eventuell verknüpft und mit dieser hohen Flexibilität und Mobilität, dass man der Arbeitgeber auch sagen kann: Okay, es ist jetzt nicht mehr ein Kiel, es ist vielleicht ein Müll.